Hallo, mein Name ist Lisa Storm und ich bin für die Wirtschaft und Marketing Soost im Bereich der Wirtschaftsförderung tätig und verwalte das Projekt Erweiterung Soosto App im Rahmen der digitalen Modellkommune. Wir haben Mitte 2019 unsere Basis-App Soosto veröffentlicht. Dort haben Nutzer die Chance, digitale Stadtführungen durchzuführen, die mit Audioinhalten auch unterstützt werden. Diese App möchten wir nun mit innovativen Tools Elementen erweitern. Ein Tool wird das Augmented Reality Element mit 360 Grad Ansicht sein. Dort werden wir historisch durchaus wichtige Gebäude, die allerdings physisch nicht mehr vorhanden sind, ähm, sichtbar gemacht. Gehen Sie nun auf dem Soesterwald zum Beispiel spazieren, können Sie an der historisch korrekten Stelle hier in Soest den Kattenturm, mithilfe der App und der AR-Funktion rundum begutachten. Und so können Sie den Soester wie er vor hunderten von Jahren Bestand hatte, begutachten. Ein weiteres Element sind die 3D-Innendarstellungen von kulturellen Einrichtungen der Stadt Soest. Nutzerinnen und Nutzer können zum Beispiel von zu Hause aus Museen oder Kirchen betreten, und sich einen ersten Eindruck verschaffen und so ihren nächsten Besuch tatsächlich auch planen. Denkbar ist, sind auch quasi Ausschnitte von Ausstellungen darzustellen, um auch hier deren ersten Inhalte innerhalb der App zu vermitteln. Vielleicht haben Sie sich auch schon das Video zum Projekt 3D Stadtmodell der Stadt Soest angeschaut. Ähm, auch dieses Projekt möchten wir in unsere App integrieren, um ein ganz neues Erlebnis bei der digitalen Stadtführung zu erschaffen. Wir erhoffen uns mit der Erweiterung durch diese innovativen Tools ein neues Erlebnis innerhalb dieser digitalen Stadtführungswelt zu schaffen und das natürlich nicht nur für die Stadt Soest, sondern auch nachhaltig zukunftsfähig, sodass andere Städte mit ihrem historischen Flair und diesen, tollen, diesen Tools dieses Element weiter transportieren können und die Atmosphäre weiter aufleben lassen können. Wir freuen uns sehr auf die nächste Zeit und werden die Erweiterung der Soos Tour App Mitte, Ende 2021 veröffentlichen und hoffen natürlich, dass Sie uns hier in der Stadt Soos besuchen kommen und unsere App live vor Ort ausprobieren.